Hallo und herzlich willkommen hier auf Leipzig eSports und ja willkommen zu einem weiteren bzw. letzten Bild- oder ähm, Guide-Video. Diesmal PvP, das letzte dieser Serie ähm, und zwar haben wir die anderen Matchups ja schon vollkommen abgehakt. Das wird jetzt das letzte Bild- oder der letzte build oder Guide sein zu den Protoss und wir haben da wieder ein Video oder ein, ein Bild oder ein Replay von ähm, ja der pixel bekommen von Ivia. Und, genau, gegen einen anderen äh, Protospieler und ich habe mir natürlich wieder den guten Mark ähm, zur Verfügung gestellt, geholt, der äh, mir bei der Analyse etwas dabei äh, hilfreich sein wird. Ja, hallo zusammen und ja, äh, im PvP ist, äh, ist das Standardbild, was, was wir jetzt auch in diesem Replay sehen werden, nämlich ein Zweigate gate opening äh, into Expand, into Tech. Und wie das Ganze aussieht, gucken wir uns jetzt hier mal an. Äh, hier werde ich den Anfang mal nicht beschleunigen und da etwas genauer drauf eingehen, weil das äh, ja doch etwas anders ist als die Vorgehensweise in den Anders in, in den anderen Protoss-Matchups. Ähm, ja. Pylon kommt natürlich trotzdem bei 14 und auch das Gateway wird. Äh, das erste Gateway wird zeitgemäß kommen, aber dann wird man schon die ersten Veränderungen bemerken. So. 16 kommt das Gateway und jetzt mit der nächsten Probe, die rauskommt, baut man dann schon Doppelgas. Und jetzt die nächste Probe, die rauskommt, wird sich hinstellen und ähm, eigentlich, ja, das zweite Gateway bauen. Ähm, das wird dann am Ende so aussehen, dass man aus den zwei Gateways, äh, wenn der Cybernetics Core fertig wird, äh, gleichzeitig anfangen kann zu, äh, zu produzieren. Ähm, wir, da wir nicht super hart taggen, sondern auch äh, expandieren wollen, Brauchen wir noch nicht sofort das komplette Gas, deswegen rallyen wir auch unsere Worker hier ins Gas, anstatt ähm, äh, sofort drei in, in jedes äh, Gas reinzupacken. So, wenn das erste Gateway fertig wird, wird der Cybernetics Core gebaut. Und ja, Scouting im, im PvP ähm, auch ja, etwas später als, als in den anderen Matchups. Ja, weil das, weil das einfach so früh. Äh, noch nicht wirklich was äh, zu sehen gibt. So, jetzt wird der, äh, der Cybernetics Core fertig. Der Chrono Boost geht auch sofort auf den Cybernetics Core und auf das Warp äh, Und aus den beiden Gateways äh, werden gleichzeitig zwei Adapts produziert. An der Stelle möchte ich einmal ganz kurz pausieren und. Äh, etwas näher darauf eingehen. Äh, diesen Bild kann man in, in ver äh, verschiedenen Variationen spielen. In diesem Falle werden hier erst zwei Adepts gebaut und darauf folgend zwei Stalker. Man kann aber auch zwei Stalker bauen und dann nochmal zwei Stalker bauen. Der Unterschied dazwischen ist, mit den Stalkern bleibt man komplett defensiv, mit den Adepts kriegt man auf der anderen Seite der Map bei seinem Gegner ja, Scouting-Info und äh, ja, vielleicht auch hier und da ein Probe-Kill. Äh, es ist aber auch deutlich schwieriger zu executen, weil man natürlich mit den Adepts gut umgehen muss und die nicht irgendwie ja, in den Photon-Overcharts rein schädet und dann ist äh, weg damit. Das heißt, wenn ihr nicht äh, so sicher in eurem Adept-Micro seid, dann fangt hier nicht mit zwei Adepts an, sondern mit zwei Stalkern. Gut. Weiter geht's. Zwei Stalker werden gebaut und der Mothership Core, äh, zwei Adepts werden gebaut und der Mothership Core. Und ja, mit den Adepts geht man dann über die Map. Wenn man mit den Adepts shadet, sind die schneller unterwegs. Äh, und der Mothership Core. Bleibt zu Hause, kann natürlich so ein bisschen nach Proxy-Locations scouten, aber den will man zu Hause zum, zum Overchargen haben. Auch hier sieht man wieder in der Mainbase sehr schön das, das Pylon-Placement, äh, was man so auch gegen eine Terraner haben will. So ein ja, Dreieck aus Pylons um den Nexus herum, damit man ja je, je nachdem, wo man angegriffen wird, wo reingeschadet wird, wo das Oracle reinfliegt, overchargen kann. So, wir haben hier als Follow-up auf die beiden Adepts zwei Stalker gebaut und dann danach äh, direkt den Nexus. Auf der anderen Seite sind wir mit den, mit den Adepts aktiv und haben ja in allererster Linie Scouting-Informationen bekommen und sehen, dass das komplett mirrored ist. Nach, nach den zwei Stalkern wird aus einem Gateway ein Sentry gebaut, falls doch irgendwie Pressure kommt und danach äh, editet man die Robo. Wir gehen also auf, auf Robotech, um ja, so ins, ins Macro reinzukommen. Äh, wichtig ist, dass der vierte Pylon, also nachdem man das Dreieck gegen, äh, für, für die Overcharge in der Main hat, dass man den vierten Pylon unten an die Natural setzt, damit man da gegen ja, Aggression Photon Overchargen kann. Und jetzt haben wir hier ein ein defensives äh, Setup. Unsere Robo ist fertig. Wir haben mit dem Twilight Council angefangen, damit äh, wir ja mit über Blink ins Mid Game kommen. Ähm, da wir mit dem mit dem Adapt am Anfang Scouting Informationen bekommen haben, ist ein Observer nicht Super notwendig, also da wir jetzt hier nicht, da wir wissen, dass wir nicht gegen, gegen eine Dark Shrine oder so spielen und deswegen ist unsere erste Einheit aus dem, äh, aus der Robo ein War Prison Und zwar aus folgendem Grund, Harassment und Scouting in einem. Äh, wenn das Twilight Council fertig ist, wird mit Blink angefangen, äh, wir stehen mit unseren Einheiten, ja, defensiv. Wir haben drei Stalker, zwei Sentries, können Force fielden, können Photon overchargen. Da kann uns nicht so viel passieren. Und nachdem wir das Warplasm gebaut haben, fangen wir an mit der Immortal-Produktion. Unsere äh, mittelfristige Army-Komposition wird sein ähm, Blink-Stalker Immortal. So. Mit dem Warplasm... Da sind nur zwei Adepts drin. Zwei Adepts sind genug, um Probes zu One-Shotten. Und, ja, damit kann man ein paar Kills machen. Um, aber auch hier wieder lieber einladen und, äh, ja, nichts verlieren. Ähm, anstatt jetzt hier irgendwie das, das War Prism in den Fortran Overcharges stehen zu lassen. Äh, ja, wir sehen weiterhin, dass es ein absolutes Mirror-Match-Up ist. Unser Gegner macht genau das gleiche wie wir, aber da wir bis jetzt ja, mit den Adepts am Anfang ein bisschen besser getradet haben und ein bisschen rest haben, sind wir äh, und und Probes konstant durchproduziert haben, sind wir im Supply jetzt etwas vorne und können, nachdem wir jetzt an der äh, an der Natural voll saturiert sind, können wir jetzt anfangen, äh, ja, eine ganze Menge Gateways dazu zu erden. Wir sind ja schon durch unser Opening auf zwei Gates und ähm, ja normale, also man, man kann jetzt natürlich greedy sein und etwas früher schon, schon die Expansion setzen, aber es ist sicherer jetzt auf ja, mindestens drei Gates, wenn nicht sogar vier, fünf Gates äh, hochzugehen und um dann erst die äh, Expansion zu setzen. Ähm, in diesem Beispiel. Machen wir das von 3 Gate. Das ist so, ja, so ein bisschen Middle of the Road. Ähm, man hat 3 Gates, aber hat trotzdem relativ äh, äh, greedy noch, noch die Echse genommen. Auf der anderen Seite der Gegner hat das, äh, hat das etwas anders gespielt. Er hat deutlich mehr Gateways geedit und dadurch eine ja, etwas delayte dritte Basis. So, die Transition, die jetzt hier raus folgt, ist die Robotics Bay, ja, äh, wir sind auf unserer Stalker Immortal 2 Centuries für Guardian Shield und Force Field äh, Army Komposition und, ja, und gehen jetzt in die fürs PvP mittlerweile ziemlich typische äh, Disruptor Spielweise. Äh, Forge kann man auch enden, nach, wenn, wenn die dritte Basis so ungefähr äh, drei Viertel durch ist, ja, und hier äh, Ziemlich offensiver Blink, aber hat genau das erreicht, was, äh, was, was er sollte, nämlich er hat den, den Push des, des Gegners effektiv gestoppt, dadurch, dass das Warprism gestorben ist. So, und jetzt, es sind noch keine, des äh, da raus, deswegen kommt dieser Fight erstmal nur auf Force Fields und eventuelle Overcharges an. Unser Mothership-Core sollte äh, ja eigentlich hier sein, um hier auszuhelfen, aber war in diesem Falle nicht, nicht zwingend nötig, weil wir hier unseren Immortal haben. So, jetzt kommt der mothership Ship auch und das ist ein ganz äh, einfacher Hold ähm, und wir starten in, äh, während wir das gehalten haben mit unserer äh, Disruptor äh, Produktion Wir haben jetzt zwar unsere, unsere Sentries verloren, äh, da muss man sich dann überlegen, wenn, wir, wenn man so viel Gas hat, wie zum Beispiel jetzt, da lohnt es sich immer, ein, zwei Sentries auch wieder reinzumorben Ja, der Ewaya macht sie sogar mit rein, um einfach in den Fights äh, das Guardian Shield zu haben und mit halluzinierten äh, Phoenixen Gouting-Info zu haben. So, und mit unserem Disruptor Advantage, ja, können wir jetzt, äh, aus, auch und wir haben auch unsere drei Basen vollkommen saturiert mit beiden Gasen was, was unsere, unser Gegner noch nicht hat und wir können jetzt hier äh, aggressiv werden. Wir sind, wir sind mobil mit den Blinkstalkern und wenn unser Gegner nicht aufpasst, ja dann kann er hier in so einen Disruptor-Shot rennen. Wir sind auf jeden Fall im Mikro-Vorteil, weil wir müssen äh, die Disruptor-Shots nur setzen und nicht denen ausweichen Das ist äh, ja deutlich weniger anspruchsvoll, als wenn man beides machen müsste. Ja, wir haben jetzt hier gesehen, obwohl unser Gegner keine äh, keinen Disruptor hat, können wir hier noch nicht komplett durchpushen. Aber wir sehen auch, dass weiterhin unser Gegner auch keine Disruptoren baut. Deswegen können wir einfach ja, mit, mit dem Defenders Advantage hier stehen. Ja. Und dadurch, dass wir einen Tech Advantage haben, sind wir hier nicht gezwungen äh, irgendwas zu machen. Ähm, wir, wir haben jetzt plus 1 und einen deutlichen Disruptor-Vorteil äh, und sogar eine zweite Robo auf dem Weg. Das heißt, ja, wenn jetzt hier irgendeiner von den Disruptor-Shots auch nur ansatzweise trifft, hier ein Stalker, da ein Stalker, sind wir im Vorteil. Im Hintergrund die vierte Basis, weil unser Gegner sich entschieden hat, von den drei Basen äh, keine weiteren äh, Geysire zu nehmen und durchzupushen. Und deswegen müssen wir hier nicht irgendwie äh, fancy werden und äh, ja weiter äh, super weiter expandieren oder weiter taggen, sondern einfach nur das halten. Äh, deswegen kommt hier auch der Pro Pull dazu, äh, was wahrscheinlich gar nicht äh, vonnöten war, aber es war das das Spiel halt ja gut gelesen und äh, deshalb so beendet worden. Gut, das heißt, ähm, ja, wir haben das Spiel verfolgen können bis, äh, ja, bis zu dem Punkt, wo es eigentlich äh, zu äh, Blinkstalker äh, disruptor files kommt. Und die erste Transition, die man bei solchen Games ansetzt, ist, man man edit die zweite Robo für doppelte Disruptor-Produktion. So, und wenn man Games nicht beenden kann mit Blinkstalker disruptor man sollte auch definitiv nicht irgendwie äh, probieren, mit der mit der Brechstange an gegnerische Disruptor, äh, Disruptoren ranzugehen, weil wenn man da einmal seinen Blink äh, auf Cooldown hat und, und einen, einen bösen Disruptor-Shot äh, mitnimmt, äh, ist man super superschnell ja, nicht mehr so gut dabei und äh, die Transition seht dann, ist dann eine langsame Carrier-Transition. Also man, man, man holt sich erst die vierte Base und edit dann langsam, aber sicher Stargates, damit man bloß nicht äh, die, die Disruptor-Produktion äh, unterbricht. Ja, da, das war das für das Replay. Und jetzt, äh, um nochmal ganz kurz auf, ähm, auf andere Openings äh, einzugehen, die man, denen man begegnen kann, Springe ich jetzt im Replay nochmal etwas zurück. Das ist So vielleicht. Ähm, ja, weil nicht nicht, äh, nicht jedes äh, Mirror Matchup im PvP wird ja genauso gemirrored gespielt. Ähm, es ist absolut Standard, äh, so zu öffnen mit dem Doppel Gateway und dann äh, jeweils zwei Units äh, zu produzieren und ähm, man kann aber auch ähm, wenn wir jetzt äh, ja noch mal kurz ein, ein stück schneller machen ähm, so. wenn wir uns jetzt mal in die in die sicht des, des gegners versetzen man man könnte jetzt auch noch nicht in nexus setzen sondern noch mal zwei stalker produzieren also man dann dann hätte man praktisch sechs stalker und mit dem will man dann äh, aggressiv werden. Das äh, erkennt man ja an, am Nexus-Timing. Das, das, das kann man gut ablesen an seinem, an seinem eigenen Nexus-Timing, wenn man 2 wenn man, äh, geht spielt. Äh, und wenn der Nexus da noch nicht steht, während man äh, ja, seinen eigenen Nexus schon im Bau hat, dann kann man davon ausgehen, dass die noch eine Fuhre Units ähm, in, äh, in Arbeit ist und dann ähm, ja, kommt es darauf an, die Natural-Rampe zu halten. Dafür braucht man dann ein Pylon äh, am Nexus und muss dann Overchargen und ja, Micron. Äh, das ist die eine Möglichkeit, gegen die man, ähm, gegen die man auch spielen kann. Äh, was auch noch eine Möglichkeit ist, jetzt äh, sehen wir ja hier den Nexus. Uh, und als Follow-up spielen ja beide in diesem Game eine Robo. Man kann aber auch zu dem Zeitpunkt, Geben. jetzt kommt die Robo, ähm, zum Beispiel ein Stargate enden und dann ein, äh, ja, ein verzögertes äh, Oracle spielen. Ähm, und das defendet man... Ja, eigentlich haben wir das schon defendet, so wie wir unsere Basis aufgebaut haben. Denn äh, die einzige defensive einheit die man braucht um ein oracle zu defenden ist der mothership core das heißt man guckt ähm, wenn es wenn es reinfliegt, welchen peilen kann ich am besten overchargen ähm, ja und zieht dann die probes so weg dass äh, dass das äh, oracle nichts machen kann außer es fliegt in den overcharge ja und dann haben wir ja sowieso unsere blink stalker transition und stellen dann halt ja, in unsere Mainbase, Base, den, den Mothership Core und an unsere Natural 3-4 äh, Stalker in die Mineral Line und dann sind wir auch sicher gegen Oracle. Ja, und das waren so die im Moment am gängigsten äh, gespielten Builds im äh, PvP-Matchup. Und ja, ich hoffe, da äh, habt ihr Erfolg mit. Äh, Nochmal vielen Dank an Iwea, der das Replay zur Verfügung gestellt hat. Und ja, ich glaube, dann war das jetzt für den Moment das äh, Ende der Reihe. Ganz genau, das war das Ende der Reihe. Äh, wir haben am Anfang die Maps vorgestellt, die bei der Season 2, 1 äh, 2017 in der Länder waren, beziehungsweise haben wir auch die ganzen Bilder der Guides gemacht so also Terraner, Protoss und Zerg. Ähm, dann nochmal ein Dank an äh, Dead Pixel allgemein und natürlich an dich, Marc, dass du da uns sehr ge geholfen hast bei den Replays und bei der Erklärung. Ähm, ja genau, wenn ihr noch irgendein Video nicht gesehen habt, ähm, einfach erst auf die Playlist klicken, die im Abspann kommt. Und ansonsten bedanke ich mich nochmal für die Hilfe, ähm, aller Beteiligten. Und hoffe, euch hat es gefallen und ihr könnt auf jeden Fall euer Feedback mal bitte in die Kommentare schreiben. Ähm, ja, ich denke, ich werde auf jeden Fall darauf auch antworten, falls ihr irgendwelche Fragen habt zu bestimmten Timings oder sonst sowas. Und ja, abschließende Worte noch, Marc. Ja, äh, hat Spaß gemacht, die Serie mitzumachen. Ähm, ich, ich glaube, sowas könnte es in der in der Zukunft nochmal geben. Vielleicht wenn sich das Meta ein bisschen geändert hat oder vielleicht äh, mal eine, eine, eine Cheese-Serie, äh, vielleicht mal für, für jede für, für ein paar Matchups, ein paar Cheese Builds, je nachdem ob da äh, Bedarf besteht, könnt ihr auch, auch in den Kommentaren melden, ob, ob das gemacht werden soll. Und äh, dann sage ich, äh, wir haben uns bestimmt nicht das letzte Mal gesehen. Ja, hoffentlich. Und ja, wie gesagt, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.